Die Rossloch-Klamm im Mürztal. Die Klamm kann durchschritten werden, sofern nicht Lawinengefahr im Winter oder kurz davor oder danach besteht. Bei der Umfahrung des Straßentunnels kann man die imposanten Wasserfälle zum toten Weib anschauen, die direkt aus dem Felsen entspringen. Zwischen Freien und Schöneben passiert man die Hochreitalm. Nächste Alm auf dem Weg zu Bürgel ist die Fallbarsbachalm. Das Ziel der Bergradelrunde ist die im Sommer bewirtschaftete Dürigelalm. In einem kurzen steilen Fußmarsch kann man den kleinen Königskogel erreichen und eine, auch einen tollen Ausblick auf den großen Königskogel und die umgebenden Berge erhaschen.